Wichtig ist jetzt die Ursachen für die Probleme zu finden und erst zu starten, wenn alles funktioniert wie es soll. Laut NASA Administrator Bill Nelson wirken sich diese Verspätungen nicht auf Artemis 2 im Jahr 2024 und Artemis 3 im Jahr 2025 aus. Solche Startabbrüche sind ganz normal und mehr oder weniger eingeplant. Deswegen gibt es auch so viele Ersatztermine.